Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video zum Thema Winkel. Heute werden wir uns damit auseinandersetzen, wie wir Winkel nicht nur mit dem Geodreieck, sondern auch mit dem Zirkel zeichnen können. Dafür braucht ihr im Prinzip nur einen Zirkel, ein Blatt Papier, einen Bleistift und vielleicht ein Lineal. Ihr solltet für dieses Video bereits wissen, was ein Winkel eigentlich ist, wie man circa die Größe eines Winkels bestimmt bzw. auch wie man sie genau messen kann, was ein Winkelfeld ist, was ein Grad ist und ihr solltet mit dem Zirkel umgehen können. Sollte eins dieser Themen noch ein bisschen Schwierigkeiten bereiten, dann könnt ihr euch ja meine vorherigen Videos anschauen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Arbeiten mit dem Zirkel. Im Allgemeinen können wir eben auf zwei Arten vorgehen, wenn wir mit dem Zirkel arbeiten. Entweder über das gleichseitige Dreieck, da können wir nämlich einen 60 Grad Winkel zeichnen oder indem wir Winkel halbieren. Das heißt, wir können uns vorher beispielsweise einen 90 Grad oder einen 180 Grad Winkel zeichnen und diesen dann beliebig oft halbieren. Um aufs gleichseitige Dreieck nochmal kurz zurückzukommen, ein gleichseitiges Dreieck hat ja drei gleich lange Seiten. Das heißt, hier sind die Seiten A, B und C genau gleich lang. Und weil in einem Dreieck nun mal die Länge der Seite von der Größe, des zugehörigen Winkels, also hier zum Beispiel beim Winkel Alpha, der würde einen Einfluss auf diese Seite hier haben. Ähm, der, Winkel Beta hätte einen, hoppla, der Winkel Beta hätte einen Einfluss auf diese Seite hier unten und der Winkel Gamma hätte einen Einfluss auf diese Seite hier. Je größer der Winkel ist, desto größer ist die gegenüberliegende Seite. Und je kleiner ein Winkel ist, desto kleiner ist die Seite. Wenn aber alle drei Seiten gleich lang sind, das heißt, wenn diese Seite gleich lang ist wie diese Seite und die ist gleich lang wie diese Seite, dann müssen auch alle drei Winkel gleich groß sein. Und das ist, weshalb wir mit dem Zirkel sehr schön gleichseitige Dreiecke zeichnen können und damit sehr leicht einen 60 Grad Winkel erstellen können. Ich werde euch hier jetzt ganz kurz zeigen, wie man ein gleichseitiges Dreieck einfach mit dem Zirkel zeichnen kann. Dafür brauchen wir im Prinzip nur einen Bleistift, ein Geodreieck oder ein Lineal, unseren Zirkel und eventuell wieder eine Unterlage. Ich habe jetzt wieder mein Blatt Papier auf meine Unterlage gelegt, sodass ich mit dem Zirkel problemlos zeichnen kann, ohne mir Gedanken zu machen, dass irgendetwas kaputt geht. Und jetzt können wir anfangen einfach mal irgendeinen Strahl, irgendeine Linie, irgendeine Gerade einzuzeichnen. Also wir haben hier einfach mal unseren Strich Hoppla. und jetzt wollen wir sozusagen unser gleichseitiges Dreieck draus machen. Dafür nehmen wir in den Zirkel jetzt eine beliebige Länge, je größer, desto genauer wird das Ganze. Ich werde einfach mal circa diese Länge einschlagen und wir schlagen hier einfach mal auf beiden Seiten. Also ich habe mal irgendwo auf meiner Linie eingestochen und habe einmal abgeschlagen, jetzt werde ich hier beim Schnittpunkt einschlagen und hier abschlagen. Was ich jetzt bekommen habe, sind zwei Punkte. Und die markieren mir schon meine erste Seite. Nämlich, ich kann die Punkte A und B nennen. Und das wären zum Beispiel schon meine Eckpunkte des Dreiecks. Diese Länge, die ich gerade verwendet habe, lasse ich jetzt im Zirkel. Das heißt, die bitte nicht verändern. Und jetzt steche ich hier bei B ein und schlage einmal nach oben ab. Ihr könnt dafür einfach einen Halbkreis zeichnen und jetzt nehmen wir dieselbe Länge, also bitte wirklich belassen dabei und wir schlagen jetzt hier von A einmal ab. Was wir jetzt bekommen ist einen Schnittpunkt hier oben und das hier ist unser dritter Punkt, unser Punkt C. Im nächsten Schritt verbinden wir diesen Punkt C jetzt mit unseren Punkten A und B, das heißt hier einmal hinunter verbinden und das Ganze dann auf der Seite auch noch einmal. So. Und was ich jetzt bekommen habe, ist ein gleichseitiges Dreieck. Wobei hier die Seite C ist, hier haben wir die Seite A und hier die Seite B. Ein Zirkel eignet sich wundervoll gleichseitige Dreiecke zu machen, weil die Länge, die wir einstellen, solange wir sie nicht verändern, ja immer gleich bleibt. Das heißt, das Stück, das ich hier unten abgeschlagen habe, muss genauso lang sein wie diese Linie hier und muss genauso lang sein wie diese Linie. Das können wir natürlich mit dem Geodreieck jetzt noch mal kurz überprüfen, um sicher zu gehen. Wir sehen, das sind etwa etwa 4,95 cm. Wenn wir jetzt diese Seite hier drüben abmessen, sehen wir, das sind auch etwa 4,9 bis 5 cm und hier unten haben wir natürlich auch die 4,9 bis 5 cm. Das heißt, hier hätten wir unser gleichseitiges Dreieck jetzt gezeichnet. Und um nochmal zu wiederholen, was wir eben schon kurz erwähnt haben, in einem gleichseitigen Dreieck müssen die Winkel Alpha, Beta und Gamma ja gleich groß sein. Wir wissen, die Winkelsumme in einem Dreieck ergibt insgesamt 180 Grad, das heißt Alpha plus Beta plus Gamma ergibt insgesamt 180 Grad, das heißt, jeder dieser Winkel, wenn sie gleich groß sind, also wenn gilt ähm, Alpha gleich Beta gleich Gamma, dann muss jeder dieser Winkel exakt eine Größe von 60 Grad haben. Da uns jetzt aber nicht nur interessiert, wie wir ein ganzes, gleichseitiges Dreieck zeichnen können, wie wir es hier getan haben, sondern wie wir alleine einen Winkel von 60 Grad zeichnen können, schauen wir uns das Ganze noch einmal an, wie wir das machen, ohne das ganze Dreieck dafür zu zeichnen. Der Anfang ist genau dasselbe, ich zeichne mal irgendeine Gerade ein und jetzt nehme ich wieder irgendeine Größe in meinen Zirkel, die Größe ist irrelevant. Es ist es gilt, je größer ihr zeichnet, desto besser kann man alles ablesen und desto genauer ist es. Aber wir haben jetzt keine bestimmte Größe, in die wir uns halten müssen. Das heißt, wir können mal wieder irgendein beliebiges Stück abschlagen. Das hier ist jetzt mein erster Schenkel von meinem Winkel. Und jetzt kann ich sozusagen von hier wieder nach oben abschlagen und von hier unten genauso. Also wir machen es. Im Prinzip wie vorher, nur jetzt verbinden wir nicht alle drei Seiten miteinander, sondern wir sagen, das hier soll jetzt unser Schnittpunkt werden. Dann hier haben wir zum Beispiel unseren ersten Punkt, hier haben wir unseren zweiten Punkt. Und jetzt könnten wir diese zwei Seiten, ah, diese zwei Punkte miteinander verbinden. Und der Winkel, den wir hier dazwischen herausbekommen, ist dann genau 60 Grad. Als nächstes beschäftigen wir uns mit dem Thema Winkel halbieren. Dafür können wir wie vorher beginnen. Wir nehmen einfach unser Geodreieck und zeichnen uns eine gerade, eine Linie auf. Jetzt können wir irgendwo auf der Linie unseren Punkt, ich nenne ihn mal S, bestimmen. Und wir können sagen, die zwei Strahlen, die sozusagen auf beide Seiten weggehen, das wären beispielsweise a und b. Diese zwei Strahlen a und b schließen uns jetzt einen Winkel ein. Winkelbögen kann man übrigens auch sehr schön mit dem Zirkel zeichnen. Dafür stechen wir einfach hier ein und zeichnen hier einen Halbkreis. Und der Winkel, den wir hier bekommen, wäre ein Winkel von 180 Grad. Wir wollen diesen Winkel von 180 Grad jetzt halbieren. Und dafür können wir folgendes machen. Wir nehmen unseren Zirkel, stellen uns eine beliebige Größe ein. Ähm, es gilt wieder, je größer, desto besser kann man es im Endeffekt ablesen. Das heißt, ich werde hier mal auf die linke Seite abschlagen und dann hier gleich auf die rechte Seite. Ähm, bitte dieselbe Länge. Und jetzt können wir bei diesen zwei Punkten einstechen und wir stellen unseren also unseren Radius jetzt ein bisschen größer ein. Jetzt können wir hier einstechen. Wichtig ist nur, dass wir über diesen Punkt S hinauskommen und nach oben hin abschlagen. Das heißt, wir schlagen einfach von diesem Punkt hier aus nach oben hin ab und jetzt stechen wir hier auch noch einmal ein und schlagen ebenfalls nach oben ab. Wir haben jetzt einen Schnittpunkt hier oben bekommen und das einzige was wir jetzt noch tun müssen ist wir nehmen unser Geodreieck und wir verbinden unseren Punkt S mit diesem Schnittpunkt hier oben. Wir haben unseren Winkel jetzt in zwei gleich große Teile geteilt, nämlich in diesen Teil hier, also diese Hälfte, die natürlich eine Größe von 90 Grad hat. Und auf der anderen Seite haben wir diese Hälfte hier, die ebenfalls eine Größe von 90 Grad hat. Um das zu überprüfen, können wir diesen kleinen Trick, den wir schon besprochen haben mit unserem Geodreieck, anwenden. Wir legen es einfach so an, dass wir hier sozusagen mit der Spitze hineinpassen und wir sehen, das geht sich sehr gut aus. Das Ganze können wir auf der rechten Seite, oh, auf der linken Seite nun auch nochmal machen. Wir schauen, dass wir unser Geodreieck genau mit, unser, mit unserer Spitze hier hineinbekommen. Und wir sehen, auch hier haben wir einen Winkel von 90 Grad. Natürlich kann ich auch einen Winkel von 90 Grad noch weiter halbieren. Das würde dann zwei Winkel zu je 45 Grad ergeben. Dafür habe ich jetzt einen 90 Grad Winkel schon mal aufgezeichnet. Und wir machen etwas sehr ähnliches wie vorher. Wir stechen hier einfach in unseren Punkt S ein. Und schlagen auf unsere beiden Schenkel jeweils ab. Das Ganze sieht dann so aus. Als nächstes steche ich in einen unserer Schnittpunkte ein, schlage wieder nach oben hin ab. Und dasselbe mache ich auf der anderen Seite auch. Ich steche in unseren zweiten Schnittpunkt ein und schlage wieder nach oben hin ab. Nun müssen wir nur noch unsere zwei Punkte verbinden, also diesen Schnittpunkt mit unserem Punkt S. Das Ganze sieht dann circa so aus. Und ich hätte wieder zwei Winkel bekommen. Hier einmal den ersten Winkel. Dieser hat 45 Grad. Und dann hier oben gleich mein zweiter Winkel, der ebenfalls 45 Grad groß ist. Dieses Verfahren kann ich nun immer wieder anwenden und ich würde damit immer kleinere Winkel bekommen. Als nächstes zum Beispiel 22,5 und so weiter. Und bevor wir unser Video jetzt beenden, würde ich euch noch gerne eine letzte Sache zeigen, nämlich, wenn wir uns nur eine Hälfte sozusagen anschauen und diese halbieren, zum Beispiel oben diese orange eingezeichnete Hälfte, dann machen wir das natürlich genau wie vorher. Ich nehme wieder eine beliebige Größe steche hier unten bei S ein, schlag auf meine beiden Schenkel ab. Jetzt kann ich hier bei meinen Schenkeln einstechen, das heißt einmal hier und ich schlage nach oben hin ab und dann steche ich einmal hier ein, schlage nach oben hin ab. Nun kann ich diese zwei Punkte wieder verbinden, das heißt von S durch diesen Punkt kann ich wieder eine Linie einzeichnen und jetzt hätte ich hier zum Beispiel einen Winkel mit 22,5 Grad. Hier hätten wir 22,5 Grad. Und jetzt könnte ich mir auch überlegen, ich könnte ja zu diesem blauen Winkel hier unten, diesen roten Winkel von 22,5 Grad dazu rechnen. Und was ich dann bekommen würde, wäre dieser Winkel hier und dieser Winkel wäre 45 Grad plus 22,5 Grad, weil ich ja diese 45 plus diese 22,5 habe und damit wäre ich auf 67,5 Grad. Das heißt, ich kann noch Winkel, die ich geteilt habe, miteinander addieren oder subtrahieren, um damit größere oder kleinere Winkel zu bekommen. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ich freue mich schon, euch das nächste Mal wiederzusehen. Ciao!